Also, ich bin letztens mit meinem Motorrad unterwegs gewesen, Werd von der Polizei angehalten. Sagt der Polizist, Sie sind verhaftet. Und ich so, äh, warum? Und dann sagt er zu mir, naja, Sie haben da sechs Leute auf Ihrem Motorrad. Und ich so, haben Sie gerade sechs gesagt? Mist, Mann, wir haben schon Teil verloren! <lacht> Wenn ein Polizist zu mir sagt Papier und ich sag Schere, habe ich denn gewonnen. <lacht> Was macht ein Clown im Büro? Hux! <gasps>